okay nach nur einen einzigen kampf gegen einen gelatropo außerhalb von churchester hat dieser sammler wie 16 erreicht und ja wir können ihn entwickeln dieser knoss genießt die ansicht von dieser knoss weil <lacht> werdet ihr nicht mehr oft sehen dieser so. knoss sobald die knopf auf seinen rücken groß wird, kann dieser knoss nicht mehr auf zwei beinen stehen Au. Wow, <lacht> so wird es verkrüppelt, alles klar. Und da entwickelt sich unser dieser Knosp. Zeig her, es entwickelt sich zu meinem ersten Starter, den ich je hatte. dieser Flor, cool. Ja, warum nicht? Gucken wir mal. Äh, es nee. Ich trainiere auf Spezial, deswegen bringt mir halt nichts so oh. stimmt ich habe mir meinen dieser floor der zaubertausch halten ne? glaube ich äh, ja, toll, wo ist denn jetzt äh, hey, ein moment Ach, nicht ich muss noch bis dahin spielen ne? ich muss noch, ich bin noch in dem part wo ich hier in dem teil wo ich hier noch nachspielen muss bis zu dem punkt im letzten part deswegen aber ich meine wir haben doch schon Lamos gesehen in dieser Form oder allgemein da ja. wo ist dieser Floor ich bin schon wieder blind im den Pokelex Eintrag sehen hallo wie sieht it da jetzt es nutzt Solarenergie als Nahrung bringt so seinen großen Blumen zum blühen. Es geht dorthin, wo die Sonne scheint. Cool, dann mal schon mal die. Na, ja ich habe das englische deswegen. Okay. Gut, haben wir das schon mal. Dann würde ich sagen, es geht weiter mit fangen. Also, ich sehe euch dann wieder auf der Insel. Ciao ja hi. und willkommen. mein name ist an die und ich begrüße euch zurück zuletzt bei pokémon schwert das rüstungs dlc jäger riechst du das frische luft auch oh, sehr geil verbeugt sich hm. mein herr gut ähm, in dieser folge werden wir wie man wahrscheinlich am titel schon sehen kann nicht viel story erleben also ja wir werden erst einmal hier folgendes machen wir werden zum beispiel dick suchen in diesem part dick da so, weil das können wir ja auch noch schnell machen Das dauert ja auch nicht so lange glaube ich die alle zu finden es verschicken sich noch neun ihr ja. alles klar und das spiel aber neun sagt hier noch übrig sind es auch nicht schlecht so ich habe ein paar vorkehrungen getroffen und so war ich habe mit der koma geholt und schon Kompetitiv hochtrainiert. Das heißt, wir können jetzt so viele Erfahrungspunkte wie möglich in das Ding reinpumpen. das wird jetzt nicht mehr ruiniert. Ähm, ich habe einige Sachen nachgeguckt, wie dies, bezüglich dieses Pokémons, und mich also ein ganz klein bisschen gespoilert. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Aber so wie es aussieht, bekommt man dieses Ding nur ein einziges Mal. Und ja. Dann muss man sich irgendwann entscheiden, zu was es sich entwickelt auch noch. Und das kann man dann auch nicht mehr ändern. Das heißt. Ja war eigentlich wichtig, dass ich das competitive direkt trainiere, aber sonst ja, ich meine Chance vertan und das ist natürlich ein bisschen kacke. Ist nicht so wie mit Jäger, wo wir uns einfach ein anderes Galagladi hoch trainieren können und dann entwickeln können, ne? So wie man sieht, ich habe Eier dabei und zwar ein zwei Pokémon, die ich dann entwickeln werde. wenn werden wir dann gleich auch noch machen. Vor sich Jäger. Also wir werden heute wieder ein bisschen den Pokédex vervollständigen, ne? Nakuma soll auch noch am besten ein bisschen hochtrainiert werden ich weiß wie die entwicklung jetzt aussieht und ich habe ich weiß noch nicht so genau in was sich entwickeln soll und ich weiß auch nicht so genau was ich dafür machen muss aber finde ich ein bisschen blöd das heißt ich müsste mir jetzt wenn ich jetzt die andere form haben möchte ähm, für schild noch mal diesen pass holen und ja ich müsste den dann auch noch mal separat äh, holen und dann wieder 30 euro belächen was ich persönlich finde war es jetzt nicht so eine coole eine coole idee aber du standst gerade nicht da mehr ja pokémon einträge ne? ja, warum nicht Oh wei. und ja ich weiß jetzt nicht ich meine es ist oh gott jetzt nicht so unglaublich ja, dramatisch das ist als würdest du ja also nicht noch mal eine extra edition irgendwie kaufen was ja auch schon typisch ist in der pokémon serie weil immer, es kommen immer erst zwei editionen raus und dann kommt irgendwie äh, noch mal irgendwie eine dritte edition raus, die irgendwie in jedem jeden bereich irgendwie besser ist also ungefähr so sehe ich die beiden dlcs an irgendwie so du hast jetzt normalerweise nicht eine mehr oder weniger eine dritte Dich haben wir noch nicht ne? Ähm Ich muss mal gucken, habe ich überhaupt Platz habe, ich überhaupt die richtige Box und also was. Ja, so ähm, wir machen folgendes: Wir nehmen jetzt einfach das Ding ja und ich ein paar Dynamax-Rates gemacht in der Naturzone, nicht in diesem DLC-Gebiet und mir ein paar Bonbons geholt, die ich jetzt in diese Pokémon hier reinpumpen werde, um den einen level abzugeben, damit die sich dann hoffentlich entwickeln. So, um Schlupf zu so schlupfen, zu entwickeln und sind ein level up Haben mit Walzer und Walzer habe ich natürlich und Boom das ist die erste Entwicklung dieses Parts und auch definitiv nicht die letzte. Schlupf ich dachte, erst entwickelt sich per Tausch oder so. Aber das stimmt wie gesagt, Diamant und Perl haben voll viele Entwicklungen eingebracht. Ne? So, seine sonderbare Zunge kann sich bis auf ein Vielfach seine Körpergröße ausdehnen. Niemand weiß, wie das möglich ist, weil sonst alles auch in diesem Universum von Pokémon Sinn macht. Ne? So zur Ruhe muss bitte nur ein Bonbon damit er erreichen. Ja. Natürlich so viel. Ich brauche viel mehr, meine ganzen Pokémon auf Level 100 und so zu bringen. Bin ich froh, wenn ich hier immer nur so ein oder zwei brauche. So und boom. Ein zog So mehr und mehr. Seine Artgenossen liegen ihm sehr am Herzen. zurück beschützt sein Revier und sein Rudel, in es furchterfüllende Illusionen erzeugt. Nach die interessiert mich nicht. Ich fahre mir einfach ein neues man ich nehme an wir bringen die ganzen entwicklungen erstmal hinter uns ne? so, ähm ja, du kannst jetzt die mit denen ich die entwicklung fertig habe können schon mal hier weiter, ne du musst es hier noch mal rein glaube ich so du kommst raus so dann als nächstes du brauchst nur noch ein level du brauchst nur ein level geben euch auch ein paar Bonbons, damit ihr euch schnell entwickelt, mir Pokédex-Einträge geben könnt. mir wahrscheinlich sowieso nicht machbar sein, irgendwie die äh, zu vervollständigen. Den Pokédex wahrscheinlich brauchst du irgendwie. Es werden nur einige Pokémon, die es nur per Schild gibt, ne, auf der Rüstungsinsel. Oh mein Gott, ehrlich? Äh. So, endlich. Wenn wir noch ein bisschen oft hören, ja, glaube ich. So, weit ist jetzt davon der Kopf, ne? Ein Wummer. So, mit den Antennen an seiner gigantischen Schere erfasst es, wo sich seine Beute aufhält und feuert das Wassergeschoss auf sie ab. So, ist jetzt nicht so unglaublich spannend gerade, aber was soll's, ne? So kommen eins, auch mein Gott. Ich dachte, jedes Pokémon hat irgendwie so unterschiedliche Erfahrungsbereiche. Keine Ahnung, wie man das nennt die unterschiedliche Erfahrungspunkte. Brauchen aber anscheinend nicht Wir brauchen alle zwei Dinge. Einmal das Ding sieht cool aus, so also cool, nicht aber. Sieht aus wie etwas, was ich benutzen würde in Sonne und Mond. Das glaube ich aus Sonne und Mond. Jetzt ne? pokémon Pokémon leicht einer schönen Blume trainiert. Man ist richtig erstrahlt. Manche idee zudem in überaus prächtigen Farben. Okay, für die Pflanze, Pokémon sind immer am schönsten aus. Im meisten Fällen so, wir zwei Pokémon erledigt. Ich meine, entwickelt weiß immer noch nicht genau, wie viele insgesamt es gibt, aber darauf steuern wir zu, wenn es soweit ist. Ähm, ich glaube, von den beiden habe ich jetzt hier die Eier drin. Ich weiß gar nicht, was in den Eiern ehrlich gesagt drin ist. <lacht> schon wieder ein bisschen her, als ich die vorbereitet habe, aber ich tue jetzt einfach mal die ausbrüten. Da wird schon irgendwas drin sein, was ich noch nicht habe Auf jeden Fall. So, ich würde am liebsten so wenig Bonbons wie möglich verschwenden, weil ich werde die immer brauchen, meine Pokémon auf Level 100 zu trainieren. Auf schnellste Weise weil das andere dauert viel zu lange. Aber ich habe jetzt ein EP-Pen, also vielleicht nicht so, erst hat man einen Wummer. Jetzt haben wir einen Krawums. Kabums So, eins nutzten die Menschen das gebrüll von Kabumms zur Kommunikation. Zur Kommunikation zwischen zwei voneinander entfernten Dörfern. Hey Peter, wie geht's dir? Voll krass. pokémon so, die einfach nur so? Die ganze Gegend schreien. Oh Gott, wenn man persönlicher Albtraum. So, das Ding wird glaube ich oft benutzt. Nach ne? jetzt habe ich erst. Oh, du hast schon ein paar Erfahrungspunkte. Ich glaube, ich habe mal versucht, dich zu trainieren so, aber rückblickend betrachtet geht das hier so viel schneller. Und ja. Dün, dün, dün, dün, dün, dün, dün. Fiaro. Oder los 0.5 fiaro ernährt sich vor allem von Vogel-Pokémon. Aus, aus den Zwischenräumen seines Fieders, Gefieders sprüht es Funken, um seine Gegner einzuschüchtern. Cool. Noch eine Monstrosität. Und wenn Pokémon wirklich existieren würden, ne? ja, wäre die Hölle auf Erden, habe ich so Gefühl. So, zwei Pokémon, die sich per Level entwickeln. Glaube von Terry bark habe ich auch ein Ei ne? Bin mir jetzt nicht sicher. So also geht es auf jeden Fall viel schneller. Und ich nehme dann an, wir den Rest des Parts zu machen. Hier noch ein paar Pokémon fangen und Diktas suchen, ne? wenn wir uns noch mehr Alola Pokémon abholen können. Also nicht schlecht, finde ich seit Kolossant. Kloster wird auch als Schrecken der Strände bezeichnet. Er ist manipuliert, Sand, um seine Beute zu begraben und sich ihren Seelen einzuverleiben. Ja, wunderbar. <lacht> noch ein Pokémon mit vollen verstörten Hintergrund. Ey. Natürlich, ja, ist da ist Geister-Pokémon habe ich recht. So. Ja, gut, das ist, wenn wir jetzt irgendwie noch ein Pokémon finden, von dem wir noch nicht die Weiterentwicklung haben, dann können wir jetzt einfach hier fangen. Und entwickeln mit so ein paar Bonbons so, und das krasse Fisch, das Viech ist voll stark. Bis die Wahl in der Tat äh, schwarz und weiß die war voll stark mit dem Teil. Bis scheint gerne unter Menschen zu leben. Wenn man ein wildes Exemplar fängt, dauert es nur etwa drei Tage, bis diese zutraulich wird. So haben wir schon mal dort hinter uns und ja hier so sichler und so was alles. da brauche ich metallmantel und tausch und zutraulichkeiten darauf habe ich jetzt keine lust also war es das jetzt fürs erste wir holen noch mal einige unserer schwächeren pokémon hier rein mit die auch noch ein bisschen hochleveln für aber nicht und noch alles kommt hier ich nehme an wir sind noch nicht fertig das story hier im dlc Na, wie viele pokémon haben wir denn jetzt 155 von 161 und das nächste von dem nächsten stehen wir direkt hier schon muss sie die ganze zeit warten von uns kurelei es geht los hier ja du schaffst das auch cool mit Animationen und so apropos animation habe ich überhaupt animation an ich übrigens wahlband ausgerüstet damit die angriffe von jäger ein bisschen stärker sind die sache auch ein bisschen beschleunigen glaube ich ist jetzt sowieso nur trug gerade sagen ich wollte vielleicht noch dings hier einsetzen dann aber dabei war dann habe ich gehört wie ich gesagt habe ich habe wahlband ausgerüstet also ja wenig nichts mit paralysieren das kann pokémon aber auch nicht paralysieren jetzt ne also ich wechsle kurz rein und raus so da kommt hat das glücksei weil erfahrungspunkte mit seinen ranken pflückt es blumen und schmückt es dann dann seinen körper mit ihnen aus irgendeinem grund verwelken diese nie also ja äh, ups, nein ich werde noch nicht speichern dann machen wir nach aufnahme falls irgendwas schief läuft oh, du gehst jetzt erstmal hier rein ich weiß nicht ob du eine entwicklung hast ich glaube nicht die neulinge die kommen jetzt erstmal da rein Jäger ja, und boom Ich mal Animationen wieder einstellen, mal, warum nicht? So, dann geht's weiter. du gibst mir wieder einen Pokédex Eintrag. Ist egal. Ich werde dir schon alle finden. Ich brauche deine Hilfe nicht. Schafft das schon allein. Hm. Hier sind noch was acht Stück oder so. Stand da gerade. Das ist natürlich jetzt nicht wo die sein könnten ich würde jetzt auch nicht so gekonnt suchen gehen wenn ich ehrlich bin ich würde mehr so Pokémon fangen am Ende des Parts kann man diesen einen Typ noch mal ansprechen im Sinne von hey wir haben ein paar diktas gefunden gib mir was so ach ja ich habe ja erklärt im letzten Part dass ich das ach du bist die frau ne ähm dass ich noch mal resettet habe, um ein oh, ein Bisofunk. und ich resettet habe, um einen Dakuma mit äh, perfekten Wesen und alles was zu haben. Ne? Und ja, zum Glück habe ich das gemacht, weil ich dann später irgendwie voll herausgefunden habe, dass man nur eins von dem bekommen kann, ne? wie ich gerade erklärt habe. Zum Glück habe ich das gemacht, weil sonst hätte ich mich ewig irgendwie ruiniert. Ich weiß, man kann die Wesen mit Dings und so ändern, aber wäre irgendwie voll unnötig sehr gut ich hatte schon so irgendwie ein gefühl weil wir hat irgendwie so bekommen haben diese weise zum glück hatte ich recht man bin ich gut ey. Ja, trugel schlag und ja, schwer tanz ich habe irgendwie hat gefühl was so sachen wie Bodycheck oder so oder risiko deckel deswegen werfe ich jetzt schon mal Und ja das ding kann man irgendwie entwickeln aber ich weiß jetzt nicht mehr genau was man machen muss aber man hat dann auch wieder nur oh, die wahl mit ähm, das einmal zu machen und du hast dich gerade selber kaputt du wie ich, ja, ich so viel dazu hey da kommen level ab wir müssen wir übrigens noch so auf level 60 bringen damit er auf den gleichen stand wie der rest unserer pokémon ist ich habe gerade gesehen hat bei mir war Neben mir. Na ja, kein wieso Fang. Wird aber vermerkt, hat hier ist so ein dummesel her damit. Da ja, wird ja wohl einfacher sein, ne? Aber ich glaube, das kann auch Body Check, ne? Okay. Trogener Schlag. Ein Volltreffer. Einrollen mir nicht vielleicht eins der schwächsten pokémon überhaupt also vielleicht nicht schwächst ist aber jeden fall nicht eins der besten irgendwie voll blöde attacken und weiß sie nicht glaube ich sehr und wie ich sollte ich mal nach und vielleicht gibt es ja echt irgendwie strategie mit dem ding das kleine Flügel glaubt glaub, manche Wissenschaftler, dass es vor lange Zeit fliegen konnte. Ja, dieses man das bräuchte meine entwicklung Entwicklung. Da haben auch schon viele Leute drum gefragt irgendwie, weil das viech irgendwie an sich voll kacke ist. Ja. Oh, meine Eier, stimmt. Ah nein, kommt Lurak hier ist mal mit der neuen Entwicklung, ne? Anstatt hier... Antonat ah, mal, genau statt irgendwie weil sie so ein schwaches Pokémon wie ist, Anton leider permanent unter Kopfschmerzen. Wenn es seine geheimnisvollen Kräfte freisetzt, sollen die Schmerzen für eine Weile nachlassen. Krass. So, ich halte Oh perfekt, du komm her. Dann brauche ich nicht per Zutraulichkeit entwickeln, weil ich ein bisschen nervig finde. gott Gut, Haspiror. Männlich das kommt mir irgendwie falsch rüber. Wie ich weiß ich nicht. Oh Gott, okay, trefft mich bitte. Okay, allein deswegen tue ich jetzt schon mal Bälle werfen. Keine Ahnung, schlapp Schlappbock kommt mir irgendwie mehr als ein sehr feminines Pokémon vor. Kann ich mir nicht männlich vorstellen. Dann guckt euch an. So, weil hat natürlich Turmkick kann, habe ich ein bisschen Schiss weil wenn es damit daneben haut dann haut sich wahrscheinlich komplett weg und das will ich natürlich nicht Na, ne? Ne? Ne? jawohl gut schlapp oh wurde gefangen oh, <lacht> soll entom aus dem team ausnehmen Jetzt entwickelt er sich wahrscheinlich gleich noch. Pass auf, nee, nicht so schnell, glaube ich. Gott verdammt, so das heißt ich muss nicht per Zutraulichkeit entwickeln. Nicht sehr gut. Ich glaube, seine Umgehung steht zum Auge. Wenn gefallen Verzug ist, setzt es sich mit vernichtenden dritten zur Wehr. So. Äh, ihr beiden seid fertig. Äh ja, du bist fertig. Boom, enton. Hier habe ich extra ihren einen Platz freigehalten. Ich habe hier irgendwie, ach wo mal genau. So, ja, wollte ich jetzt hier ne, damit ich die Übersicht wahren kann. Du, die Entwicklung hatte ich auch schon. Schanera, Vonera, ne heiterer. Wollte ich irgendwie. Also nicht. Mach ich auf Screen weiter. So, ähm Kuro machen sie sich bereit für nichts tun da so, sind ja mal ein paar dick ich will auch noch so ein ganz kleines bisschen auch oh, noch eine chance wie so äh, aber dann haut er wieder eisenschädel raus und dann ich war einfach Bälle. Blöde ist das stark habe ich kaputt ah. Ja. Gott, da haut mich jetzt wieder weg. Gut, andere Strategie. donner Jetzt soll er nichts anderes machen. So, dann... Ja. Ein paar mal kannst du jetzt ruhig Eisenschädel einsetzen, aber und dich bitte nicht selber damit kaputt. Viel ändern man ist das krass, ist das? Da drin? Nein, Mann. Steinschädel. Kenne ich gar nicht die Attacke. Kenne auch Eisenschädel. Also habe ich noch einige andere hochlevelige Pokémon mehr oder weniger. Das ist immer, nicht, dass Jäger irgendwie so schnell verrückt dafür, dass level 95 ist. Ey. Man ja klar, die sind auch ganz schön schwacher verbunden. Ne? Die sind mehr so Glaskanonen die machen nur viel Schaden, aber halt nicht viel aus. Und du bleib drin jetzt. Komm, ja, Gott kann ich kann ich Jäger schon wieder bleiben. Wieder bleiben, aber da Kuma level damit auf. Oh, Kampf cool. Ja, machen wir mal. So, Wenn du nur einen Kopfschuss kann es ein Auto zerstören. Hier größer die Fellbüschel an fangs Kopf, desto höher ist sein Rang in der Herde. Wie kann es denn eigentlich so viel Schaden machen? Der Afro, der müsste irgendwie den Schaden irgendwie blockieren, ne? Eigentlich? Oder? Ich kann jetzt die Logik von Afro-Physik nicht so. Da sind ja echt keine diktas habe ich mich hier schon mal umgeschaut nee, ne? ich mal hier rein hier waren glaube ich eine menge neue pokémon die ich noch nicht habe hier okay, tag ich habe ich vor kurzem jetzt komplett hochtrainiert. hoch trainiert so, die bäume oh, bäume ich auf screen tun mir so ein aprikokus hier einkassieren. da so weiß hier drin ne? Oh weil. Na 3 4 6 Cool. Owei mag zwar Eier ihnen ist aber ein echtes Pokémon, das aus sechs Individuen besteht, die wohl telepathisch miteinander kommunizieren. Ja und dann wird es zu eins, das dann irgendwie nur drei Gesichter hat. Wie funktioniert denn dann eigentlich? Verschmelzen die irgendwie oder was? Ich stelle ich mir voll schmerzhaft vor. So wir werden jetzt eins... So, was fehlt mir noch? Okay, irgendwie habe ich hier komisch geordnet. es verwirrt mich. So. Nein, ich hätte gerne noch... Nein, ich möchte nicht speichern. So. Und meine anderen Team-Pokémon rein, damit die noch mindestens Level 70 erreichen. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber so wenig erfahrungspunkte kriegen selbst mit e pin aber egal emolga du komm her Wo bist du hineingeflogen ok emo olga komm es regnet oh nein wenn jetzt donner hat, ne dann wird das ganz schön wehtun und im e olga statik ja <lacht> e olga war glaube ich eins meiner team pokémon in schwarz und weiß ist ausnahmsweise mal irgendwie ein Pikachu, ähm, Pikachu ähnliches Pokémon war da sogar gut war, glaube ich. Zack. Ich mag diese ganzen Pikachu-Verschnitte hier so, Plus, minon Emolga, äh, Pachirisu, also all diese Elektro mit den japanischen Namen. Immer fliegt anmutig durch die Lüfte und entlädt dabei Strom. Ist zwar niedlich, kann aber auch für viel Ärger sorgen. Ich mag allgemein Pikachu, ist auch eines meiner Lieblings-Pokémon. Also, mir komisch ist, weil normalerweise, weiß ich nicht, ich bin immer so ein Hipster und mag irgendwie alle anderen Charaktere, irgendwie mehr in äh, Spielen, Serien, allgemein. Eigentlich alles, weil ich mir ein voll krass vorkommen ne? oh, Tangela, aber auch noch nicht. Pikachu habe ich schon immer gemacht war immer eins meiner Lieblings-Pokémon kleine elektromaus und ich habe auch oft irgendwie immer eins im team gehabt wenn ich irgendwie die chance dazu hatte eins ins team nehmen zu können So. ich habe das ding entwickelt sich auch mit antikraft kraft ne? Oh ja, Habt ihr übrigens gewusst, dass Tangela eins der einzigen Pokémon ich glaube sogar das einzige Pokémon ist, das reine Pflanze ist in der ersten Generation alleine. Oh da wird jetzt nervig, das ist mir früher nie aufgefallen, aber fast alle Pflanzen Pokémon in der ersten Generation waren zur Hälfte Gift. Dieser Samen knuffenser Mirapla, alles Gift zur Hälfte. Deswegen habe ich irgendwie eine sehr lange Zeit geglaubt, dass Pflanzen-Pokémon anfällig gegen Psycho sind. Weil irgendwie jedes äh, Pflanzen-Pokémon 12 Gift war und Gift ist ja anfällig gegen Psycho. Deswegen habe ich irgendwie voll lange geglaubt, Pflanzen ist anfällig gegen gegen äh, Psycho. bevor ich dann irgendwann gemerkt habe, nee, warte mal, alle Pflanzen-Pokémon sind in Wirklichkeit 12 Gift. So, seine Waage stellt es weiter in einem Mysterium, da sie von Ranken verdeckt wird, die unaufhörliche nachwachsen, selbst wenn sie abreißen. Ah, oh ja, stimmt. Da gibt es ja auch noch. Da stand jetzt, wie viel habe ich jetzt nicht gelesen. Egal. Ja. So, Aprikokogelb. gelb. Ja, also, wenn wir diese TP ein, die wir wahrscheinlich schon haben, Schlammbuge, ja. Also, da willst du mich auf den Arm nehmen. Diese Dinger kann man ja fangen. Krass ich gar nicht mit dem master hier rumtauschen können müssen so dass man item items als ich hier durch das gebiet noch mal durchgerannt bin um die story nachzuholen habe ich die ganzen items hier nicht eingesammelt also kann sein dass hier vielleicht noch ein beliegen die ich nicht auch perfekt ich habe jetzt erst gedacht boah ist voll nervig ich bin pokémon reingerannt aber war sogar eins ich habe und ja also ich habe alle items die jetzt hier am boden liegen komplett ignoriert weil ich jetzt nichts irgendwie aufsammeln soll wollte so auf screen jetzt alles hier nachgeholt aus wurf ich dachte wir würden mehr dick das finden ehrlich gesagt jetzt war mal ehrlich gesagt gesagt ehrlich gesagt ja und die sind doch ein bisschen mehr versteckt sonst wenn ich die nicht suche finde ich sie überall aber ja. Ich sollte kann niemand genau sagen, wieso tampik neon ein pokémon muster aufweisen und welchen Zweck diese erfüllt. Doch andere zu täuschen, da hm. hüpft durch die Gegend. Ich dachte, da wird fliegen die ganze Zeit. Voll die Diopose, so verschränkten Arm, so Jahre, Jahre da so. Ja, ich weiß, war nicht der richtige Charakter. Ja, Ihr wisst, worauf ich hinaus will. ja finde ich gut dass man dieses extrem nervig zu entwickelnde Pokémon nur einfach so fangen kann aber auch ich habe ich neu im Pokédex hier so verzeichnet dass ich dich fangen soll aber ich fand Kavallanz das sowieso immer besser das habe ich auch entwickelt und kompetitiv trainiert und so und jetzt ganz schön stark das ist unglaublich langsam aber unglaublich stark vierfache Feuerschwäche aber ja so ist gut gut gelungen Oh, ich merke gerade ich ich habe ja noch äh, stimmt ich habe ja noch dieser floor muss ich auch noch hoch hochtrainieren oh, ich glaube das ist schon level 60 ne? Nee, mir ist aufgefallen ich habe ja noch zwei parts die ich hier vorne dran hängen muss und ich habe jetzt irgendwie die zeit nicht mit eingerechnet ich glaube da waren noch so zwei drei minuten dazu kommen ne? so es ist zwar Art verwandt mit thermopod aber jedes mal wenn sie sich die beine beim weg krabbeln streiten sie ihr bitter miteinander oh. 165 von 168 so und jetzt äh, findet das ding schon wieder nichts gott alles also klärchen dann hier ist noch ein dicker ja, die dicker belohnen wir uns ein andermal ab würde ich sagen ne? What? im fokus vor ist das so ich stand jetzt ich dachte dass ist das stand fokus gott dieses diktat ein fokus Gut, er gehört jetzt dir gott kommt man hier noch ein paar diktats hier waren glaube ich noch welche die ich aber nicht eingesammelt habe ja oh. noch ein paar hier einstecken 14 auf der fleißebene Alles klar, ich sagen. Ich bin Part hier. Im nächsten Part muss also ich tun wir noch ein bisschen weiter fangen Warum nicht? Wir sind gerade so gut drin und ja, läuft doch ziemlich gut finde ich. Und ich will ja DLC auch nicht zu schnell zu Ende machen. Ne, ne, nee nee niemals zu so schnell. Und ja, in dem Sinne sage ich Danke schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn lasst bitte ein Like und Kommentar. es würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss you <music>